Auch Robert Plattner ist das Thema Nachhaltigkeit in der Tischlerei wichtig und bringt schon jetzt seine Ideen mit in die Unternehmensphilosophie ein. In der Nachhaltigkeit haben wir sehr viel umgesetzt im letzten Jahr. Und zwar haben wir eben die Planungsprogramme gedrückt, wo wir die Plotenoptimierung haben, Massivholz bzw. zu einem Teil von die Bauern, Ploten bzw. von Umweltzeichen zertifizierte Betriebe,